So, alle sind voller AP. Du bist doch niemanden erledigen können, oder? Man dachte, habe ich ein Problem. Okay, was machst du? Ich bin tot. Ey, warum hätten mein Hauptcharakter nichts aus? Ey? Also voll steiß. Okay. Was hätte ich denn dagegen machen sollen, Mann? da kann man die züge umstellen nee, soweit möchte ich nicht zurück man da ist alles im bach untergegangen nachdem hier? Ah. Ah. okay Muss ja schon halt nicht gut ausgehen, ey. Da mein Hauptcharakter nichts aus, ey? Jeder andere hat ausgehalten, nehme ich an, ne? So. Ich meine, ihr Stab wird so oder so irgendwie... Treffer 105. hatte er Ausweichen. Da was mit Resistenz zu tun. Ich habe ne? es vergessen. Da mit Resistenz zu tun. Ne, ausweichen. Ne, er ist hier reingegangen. 60. Sie hatte irgendwie was mit 40, 50. Der einzige, was ich machen kann, ist irgendjemanden hier, rein, äh, hier reinpacken und zu so hoffen. Das, was ich machen kann außerdem noch ist kann mehrere Leute hier platzieren erstmal, damit wir auch alle hier zur Verfügung haben. Jetzt wo ich weiß, hat die ja sowieso nicht angreifen, bis ich mich in deren Nähe bewege. Also ich kann einfach hier chillen erstmal. Ja, ja. Okay. das ist das gleiche level auf freunde Die Level -ups verändern sich glaube ich nicht okay es ist leider sein dingen weg so, Aber wie im platzieren dann da rein wenn ich Unaka hätte ne, die wird ja voll gut alles ausweichen können so, jetzt wenn du noch ein level ab Hm. Oh, hat euch mal gereicht so werden das meiste ausweichen ja ich würde schon fast sagen sie ne, aber sie muss ja an alles hier ausweichen mit 16 85 mit zwei achskämpfer ja ne, sie wäre eigentlich nicht schlecht aber sie hält nicht so viel aus leider daher Ausweichen, 45, ja genauso viel Ausweichen. Hm. Ich könnte Ihnen den Panzerbecher geben. Hm. Noch mal so. nicht darum herum kommen alle triggern zu können, und ne? da daher. Okay, ich habe vergessen den Panzerbrecher. So, äh, was gibst du mir noch mal für Sachen? Keine also, der der Aber wenn dem Ding angelegt. Hält sie minus drei Schaden. sagen ihm packen wir ja einen ne? ich habe gerne den Panzerbrecher für die für die Rüstungen. Geschicklichkeit 14. Oh ja. Ich guck ab, ich die beide. Ah, ein so ein Stab, ey. Ja, alles ruinieren kann Na gut dann gehen wir hier rein mit dem panzerbrecher 17 schaden du erreichst uns gar nicht so du kannst Also sie losgehen, wenn du willst. Und auf ihn. Auf sie, wenn es geht. <lacht> so, hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier rein. So. So war noch mal. Ja. cool Okay, ich mag diese Trefferchancen. Sag ja, ich, Ich glaube, jetzt wird sehr viel besser sein. Aha. Ja, die haben wir schon mal erledigt. Ja. Ja, perfekt. Oh Mann. Das 2% Grip-Chancen, ey. Ich kann irgendwas sehr schnell da hinten losgehen. Problem ist ich kann ihn nicht raus bewegen das heißt 14 sie wird ja nicht doppeln aber ich glaube ich brauche eigentlich nur Gegner hier Charaktere reinpacken die hat überleben zum Beispiel er aber sie hat ja auch so eine blöde Lanze Boah. die einzige andere Möglichkeit die ich hätte wäre jetzt hier rein zu rennen aber ich ich komme nicht genug. Ich komme nicht schnell genug mit meinen Leuten alle rein. Gibt's nicht, Mann. Was soll ich denn machen? resistenz 9 Vor allem, wenn sie jetzt schafft, irgendwie ja nicht, man zu töten. <lacht> Was soll ich ja machen, ich verstehe es nicht. also unmöglich auf ihn. sie jedes mal und sagt wir die situation ist viel schwieriger als der rest des kampfes Ah, du kannst hierher gehen, du kannst ihn verprügeln. Ja, jetzt gibt es Dresche. Dresche. sind genauso stark wie ein Freehauses. Hm, ich kann Teleportraten versuchen. Aber wird den mich töten? mit sie nicht töten? 9. So, okay, äh, 22. That heißt ähm, 13 x 2. Ja, cool. So, dich kann ich anscheinend nicht da bewegen Cool. nicht wind no. oh, ich habe nur So, willst du irgendwas überleben resistenz wie stark wäre sie denn mit dem Buin? 21 elf mal zwei ich glaube er würde halt überleben resistenz 6 aber das sind 16 nee, er ist tot <lacht> toll das heißt ich kann sie nicht rein bewegen ich kann ihn nicht rein bewegen man außer ich versperre irgendjemanden im weg ne klappt nicht Mann, also kacke so, du überlebst was, ne? So, du hast noch 14 HP danach. Kannst du halt abziehen. Ja. Was mhm. überlebt nicht? Hier war es 22. 15 sie überlebt da nicht äh, was soll solche machen ich verstehe halt nicht also unmöglich ich muss sie auch zweimal erledigen also ich komme hier nicht rechtzeitig rein also unmöglich wie soll ich denn das schaffen Sie kann sich soweit bewegen ich weiß nicht was ich hier machen soll dann alles wäre kein problem wenn sie mal irgendwie jemanden hier nicht treffen würde mit diesen blöden dingen und mich zwingen würde ja rein hier drin zu bleiben wenn das nicht wäre dann wäre hier viel einfacher jemand das einzige was ich machen kann ist einfach ja bewegt euch einfach heraus ne? das ist alles was ich machen kann hier gerade nächstes zu kann er sich wieder bewegen und wieder mehr leute hier dann habe ich mir noch aktiviert Warum hat sie so eine riesige reichweite Ist halt der starb ich habe ich ja nirgends war bewegen so äh, hier kollege du musst halt überleben Jetzt aber mal ein Bündnis ein. Verteidigung hat überhaupt nichts gemacht. Mal was passiert, ne? Jetzt geht mit louis da rein. dann wird nicht treffen. Oh mein Gott. Der Pegasus Ritter wird neben neben 10 Schaden machen. Danke. Oh mein Gott. wir haben den Zug überlebt. Ich muss ich muss ich muss okay ist ein erst level ganz ruhig bleiben so wir haben das hier irgendwie überlebt komme ich an sie heran ja ne haben wir sie fertig Ich jetzt wieder bewegen ne? Ich muss ich muss dich erledigen, glaube ich. kommt ja, komm. Zack. Zack. Okay. Was schlimmste haben wir hinter uns? So, jetzt muss ich dich in den Zug erledigen, geht nicht anders. Ich muss dich auch erledigen. Wir packen. Entschuldige was? Cool. Dann machen wir dich so. aber mal dich platt. Oh mein Gott. So, es... ich glaube nicht, dass ich genug Leute hier habe vielleicht doch ich habe noch teleport ne? da habe ich nicht vergessen ich muss alles hier auf angriff setzen erstmal danach hat sie aber immer noch ein dingen nicht, warum sie auf einmal so stark ist. Ja, komm, sag. Ja, ein Balken abgezogen. Na, ja, du schaffst das, ne? Sehr cool. Oh Gott. Ah, oh, natürlich. Und das konkret. Hey. Mein Gott. Ah. Cool. Ich habe nicht genug Leute dafür. Der hat auch nur zwölf, hat auch 83 Prozent Chance zu treffen. Oh, komm schon, da kann ich mir echt nicht leisten gerade. Das gibt's da jetzt einfach nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich ja noch einen Balken abziehen kann. Das wird nicht reichen. <lacht> ja nun, <lacht> das gibt's jetzt einfach nicht mal. 0 Prozent Trefferchance. Weil ich dachte, ich hat's doch hier jetzt langsam. so viele leute ey. Äh. okay ich muss alle leute hier die Du machst wieder ein zu wenig. Das gibt's jetzt nicht. Warte mal, wenn ich mit der zu der Axt wechsle, ah, bringt nichts. Okay. ich glaube ich muss meine karte jetzt machen okay aber ja da muss ich ja immer noch gegen die anderen beiden typen da kämpfen ey. Platziert dich neben ihn mit dem Schaden? Machst muss treffen? Geht ich anders? Ihr muss jeder jetzt treffen. Ich gehe ja ran, damit ich sie treffen kann. Wenn der Korbschlag trifft und sie danach einmal trifft, dann ist sie weg. Das erste Mal. Also, komm, das gibt es jetzt einfach nicht. Treff beide mal, aber das reicht gar nicht. Oh, mein Gott, das reicht wieder nicht, Mann. So einer von euch muss treffen wieder Schrei. Okay. Wie sie mich einfach mit einschlag wegpustet, ey. Das ist jetzt nicht wahr, man. Okay, was dein Bündnis angriff. Kannst du zur Not mit deinem Teleport ihn erledigen? Ah okay, gut. Ja, ich muss einfach versuchen, wir mit ihm. vier Treffer. Oh ja, da macht eine Menge Schaden. Sehe ich gerade. Ah, ja. okay, hat sie Habe ich sie gebrochen? Ich glaube, ja, jawohl. Oh mein Gott. Komm her. Ja, ist okay. mein Gott, das war schwierig. Schlosslevel. Warum sind die alle so schwierig? Ey? Okay. Was ist das für Level ab? Wir sind Verteidigung. Danke, danke dafür. So einfrieren. Ach, der hat echt. keine Benutzung hat echt irgendwie. Die wurde echt abgezogen. Das es nicht. Okay. Ja, und ich muss teleport raten, mit ihm jetzt einsetzen, einfach nur damit wird er ja niemanden killt. Ja, ja. schon mit 10.000. War heute dann ist da oben noch der andere Typ. Wie soll ich den noch erledigen? So, wir müssen im nächsten Zug hier hochheilen. Mein Gott, da war zu viel für mich heute. Oh, alle den Raum neben ne? Ich weiß nicht, warum ich hier so paranoid gerade war. Mein Gott! So, und da habe ich auch gesehen, wie sie halt aufgeladen hat. Hat du erreicht sie noch nicht mal? Okay, das war anstrengend. Da oben es noch weiter. Ich glaube, ich brauche ihn, ja, mit seiner Verwandlung er macht ja mehr Schaden gegen Verzerrte ne okay erstmal alle hochheim wenn es geht ne wäre nicht schlecht Ganz schön langes Kapitel je nachdem spricht das ist ne sie hat sie noch nicht mal richtig hoch So, okay, oh, ich weg. So, ich nehme an, wir könnten sie gebrauchen, ne? Wir dich da, tun dich auf, aufladen. Ja. wochen definitiv Mika ja. Oh Gott. zweimal geheilt werden, wenn wir voll ist. Ah, naja, wenigstens kriegen wir eine Heiler jetzt auf Hogwarts. Okay, ich kann schon mal angreifen ein bisschen, ja ne? Bonk. Bonk. So, wir Roy. Ich glaube ja, ne? Wir wollen definitiv Silica, würde ich sagen. Marv Life. gibt Plus fünf Level von daher nicht schlecht. Dann machen wir ihn ja. Nächstes Mal hier ja, kann man sich auch heilen. Da ja, will ich auch nicht. Ich will meine Erfahrungspunkte haben. Hallo, so dann nimmst du das hier. Wir bauen definitiv die Teleportation. aus der Reichweite natürlich, aber ich kann nicht erreichen von hier aus. So, guck mal, was für Horrors uns da oben erwarten. Bitte nicht ich habe schon genug von weiter distanz das ist ja kampf gegen takumi aus einem fates aber nicht so aus als könnte uns von weiten angreifen okay. hat sich gerade geändert so wir gehen erstmal hier rein treffen uns die Gegner hier alle einzeln vor okay ich bin ein bisschen blöd, dass man nicht komplett drehen kann weil ich sehe nicht wie weit das jetzt hier ist okay wir gehen wahrscheinlich sowieso wieder hier erst So, ich muss ihre dingsten aufladen. Durch Kämpfe lädt sich das ja auch, ne? Lass mal hier unsere Kollegen alle packen noch hier aufgeladen werden müssen. Und da kommt ja auch uns los. Oh oh. Kommt noch Verstärkung. Okay, komm mal zurück. Sehr dämliche Idee gerade. Aber hier sind nicht so viele Gegner. Oder die Musik. Okay, nein, jetzt sind alle in Reichweite. Okay, dann machen wir halt, halt so, ne? Wir gehen hier hin. Oh, ey, warte mal. Ha, haben wir das noch? perfekt. So ist irgendjemand der in Reichweite von irgendwas ist. Ne? er ist jetzt in Reichweite von denen. Er hat mehr Reichweite als alle anderen. Er hat einen Tomahawk mit 33 Angriffskraft. Jetzt sehe ich sicher, kann jeden hier mit einem Schlag wegfegen, Ne? Okay. Oder auch nicht? 33 Angriffskraft? Äh, nein. Nein. Okay, machen wir halt so. Warte mal. Kannst du ihn erreichen, ja, ne? Du machst ihn nicht mit einem Schlag fertig, ne? Was nicht noch irgendwas übel ist, ne? 33 Angriffskraft. Da gibt Heilung auch noch. Ja. Kann man schon mal schaden machen. Kriegen wir ja auch noch ein hm. ich habe schon vorausgesagt hat der typ stirbt Ne? was auch eingetroffen ist mehr oder weniger von daher ja oh, oh. ich habe wirklich du fragst jetzt nicht mit einschlag sollst du eigentlich nicht okay, oh, er trifft ihn auch gar nicht vielleicht ist der typ einfach, als ich gedacht habe Ach, jetzt kommt dabei wieder mit nein jetzt aus der Reichweite ha <lacht> so okay wow das Tomahawk ist echt nicht akkurat ich würde am liebsten hier diesen feuerball einsetzen so machen wir mal den ja okay treffe ich alle leute hier die nee, nee. Okay, elfen kann ich damit einsetzen. was da voll broken oh. er macht 12 Schaden ich muss ja 19 Schaden abziehen ich kann auch ein Bündnisangriff machen ne? ich kann auch ein Bündnis machen er ist ja verzerrt ne sich eigentlich mehr Schaden machen ne irgendwie nicht Nee, dann nicht. Hm. Trotzdem irgendwie nicht reichen, habe ich Gefühl Ich meine, der da oben wird uns keinen Schaden machen. Nee. Oh, guck mal hier. Ah. Den erstmal von mehreren Seiten angreifen kann. So, für Verzerrte sind nicht so stark. Cool. Muss ich freischalten? 10 AP. So viel habe ich nicht. Äh ich jetzt schon wieder halt hier wieder abläuft. Ey. Also was so? er zu 100 prozent trifft ne? okay, warum mache ich jetzt genug schaden mache ich nicht hm, fehlt natürlich wieder ein schaden das gibt es jetzt wieder einfach nicht also Uh. machen Mach meinen ersten Kill mit dir. Dank. Dog. Hm. Hm. nur Diamant irgendwie schaffen. Hier mit dem letzten Schlag wegzuhauen. Ich muss den 27er noch abziehen, Mann. nicht, warum sie auf einmal so viel Schaden machte. Aber ich nehme es. Okay. Weiß nicht, wie sie aus dem Nichts auf einmal so stark geworden ist. So, ach, ich, ich habe ihn schon bewegt, verdammt. Okay, das ist genug. Okay, er ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Einfach nur, weil seine Treffsicherheit so gering ist. So, und da machen wir dich mit ihnen fertig. Passt perfekt. Cool. Ihn. Manchmal frage ich mich, ob das irgendwie so ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen immer ist, weil die einfach in Englisch müssen sie ja "you" sagen. Ne? Ich nehme auch an, daher kommen die meisten Übersetzungsfehler. Die haben nicht vom Japanischen ja was in Englisch übersetzt. Okay. Level up. Starkes Level-up. So, die sind noch am Leben, ich weiß, aber... Die dürfen ja niemand erledigen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Zwölf Angriffskraft. Verteidigung. Ah, nein, die dürfen ja niemand erledigen. Cool. Mein letztes Heilung. Okay. Heilung zerbrochen. Ah, habe ich keine. Wurfax. Was hat denn? Okay. Und jetzt kommen die auch noch. wenn jetzt kriegt kriegt sein zwei prozent ja, jetzt kommt er auch noch schatten doch ja und dieser kampf ist ja voll in 20 verschiedenen etappen eingeteilt Einer P, ist gerade. Oh, wenn ich das einsetzen könnte, ne? Hat hier irgendjemand noch was zum Droppen? Nur er, ne? Okay. Oh also was hier ach da kann er auch beschützen ich glaube nicht bin ich aufgepasst bin ich überhaupt erfahrungspunkte auf hier durch ja nee, nee, nee, lass mal du kommst ja nicht und schützt ihn ich mache den jetzt platt du kannst nichts dagegen tun gutes Level Up, dem ist gut aufsuchen. Ho, ho, ho, ho. So hier sind ein paar Grad Erfahrungspunkte mehr oder weniger. Schnappt du dir mal. dieser hier Erfahrungspunkte. Natürlich wird sie getroffen. 20 Prozent. So. so, perfekt platziert. Hm. Ja. Ich habe direkt den er machen, hey So, dann kommt ruhig näher durch näher, er wagt durch Ja, ich aus 3 4. ich halt überall treffen, Mann. Ich hab keine angst vor dein doppel ging an er rollt einfach aus dem weg wenn sie in angriff cool. Oh, ich liebe es dass wir dadurch erfahrungspunkte kriegen oh, hoffentlich bemerkt dass der wir um gott cool. und erstes level für sie derartiger mohr 8 werde ich mit einem fertig was mir in, in den weg stellt das war ein sehr cooles level ab ähm wenn wir von nehmen von wie weit kannst du mich treffen und gerade nichts angezeigt Acht bei fünf. Äh, sie ist tot. Jetzt <lacht> Kapitel, Kapitel macht mich fertig. Ey. Warum? Ach, da war den seine Superattacke, ne? Die wird ja nirgendwo an, oder? Oh, <lacht> cool. Okay. Zehn Felder. Ich habe das Gefühl, er ist unendlich verbunden, ne? Wie viel Schaden macht das? Bogen? Schaden? Schaden plus 20 und innerhalb einer Reichweite von bis zu zehn Feldern. Ja, wo soll ich das wissen? Ich, ich sehe doch nicht, wie viel Schaden der macht gegen irgendjemanden. Wo soll ich denn wissen, was den sein Schaden ist? Ach man. Ja, muss ja. Was soll ich denn dann wissen, wie viel Schaden der gegen alle macht? Ey? Ich sehe doch nicht. Bei plus 20 Schaden, ne? So, er hat acht Schaden gegen sie angerichtet, ne? Und ich sehe auch nicht, wie viel. fünf angriff mit dem bogen mit scham plus 20 prozent und innerhalb einer reichweite von bis zu zehn feldern was bedeutet plus 20 prozent ich verstehe dich halt oder er da nicht noch mehr abziehen dann wie soll ich denn dann herausfinden ob ich ich nehme an ich du alle mit riesiger verteidigung nach vorne ne? man keine idee wer ihr stark genug sagt oder nicht okay ein moment wenn er an hier ist es hier heißt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hm. Heißt, hier sind alle außer Reichweite, ne? ich einmal den Angriff überlebe, dann wird er wohl reichen, ne? Das hat den seine Reichweite? Ja, ne? Ja. So einer von euch wird ja wohl den Angriff überleben, ne? Du hast genug Verteidigung, du hast genug Verteidigung, ne? Um ihn mache ich mir natürlich wieder Sorgen. Ne? wird er wahrscheinlich wieder nicht überleben, ne? Oh Gott. Ah. Aber wenn er bei bei Chloe schon so wenig abgezogen hat, dann wird er ja wohl bei anderen nicht so viel abziehen, ne? Oh stimmt Ich schon wieder pinkeln. <lacht> 3 mal 5, okay. Ich meine, es nicht okay, aber... Wir überleben dann. Okay, 3 mal 5. Also macht 3 Schaden, aber mal 5. Das heißt, er macht... Er macht 16 Schaden. Ah, jetzt kann er aber nicht mal einsetzen. Cool. Er macht 16 Schaden dann. Ja, ist ja jetzt egal, jetzt kann er sowieso nicht einsetzen, ne? kann noch Nur einmal während einer Verbindung, ne? Hi. So, wer ist alles hier noch? Magier. Wind. Irgendwie haben die sich nicht wieder bewegt. Okay. So, meine Magier bitte. Oder irgendjemand anders, der noch viel Resistenz hat. mit ihr wieder jemanden erledigen oh, oh, oh, oh, oh. vor allem sie hatte geile level -Up. wenn ich mich nicht irre ne? hatte sie nicht vorher gute level -Up? so ihr macht er macht 18 mal 2 das sind das sind 9 mal 2 herzlichen Glückwunsch, du überlebst hat ich wollte eigentlich egal aber halt so bitte treff ah, okay. stärkere Verteidigung. Wenn man zu viel wächst, kann es den Körper belasten. Gut zu wissen. Sie bekommt auch nie im Leben das gleiche level ab wie vorhin Sie kriegt noch nicht mal Level-Up. Okay. so nachdem hat er ja macht hat ja sehr schwer oder einfach sein wenn nur er sich bewegt wird ja voll einfach ne wir sind noch gegner ich glaube nicht dass das der fall sein wird ne jetzt noch nicht lebenswidrig und geht einfach alleine auf uns los ne mit der bestimmt seine klonen mit überwegt sich wieder da rein oder irgendwie so Du konntest das ja nur einmal einsetzen, ne? sie deine Reichweite nicht mehr. Okay, Ich nehme an, die Konsole so näher. Ne? Ja, oh. Puh. okay, irgendwie tun denen seine Klone sich nicht bewegen. soll hat ich mache den nix an schaden 16 verteidigung warum bewegen sie sich nicht habe ich ja gerade was gebackt oder was Ah. Das, was hat wir dagegen machen wir gehen noch mal einen schritt zurück das 3 4 verdammt solange was seine reichweite sind ist eigentlich alles okay noch ich glaube das ist nicht so gut äh. okay kommt mal näher eher wagt euch ja auf Lapis. Was hat hier die Lapis denn getan? So, hallo wie geht's wie stets? willkommen zu diesem Hinterhalt. Hm. Hast du mehr? Du hast mehr. Ver du hast mehr Resistenz, meine ich. Okay, Ah, den zu erledigen wird nicht einfach. Warte mal, der hat einen Bogen ausgerüstet. Verdammt. das heißt, er kann auch nicht kontern, ne? Nö. kann man ausmachen? Ich weiß es nicht. kann einfach all meine angriffe auf den unloaden loden er bestimmt weg warum halten wir so viel aus und du mach mal ich glaube nicht dass ich alle gegner hier erledigen kann ich mich um ihn kümmert was traue ich diesen Klon nicht wenn ich den erledige wird dann irgendwie weil nicht wenn den seine klone dann irgendwie keine ahnung wenn die an von denen abgezogen warum warum bis von ihm das wind cool ich meine wenn ich sowieso sowieso letzter zug von daher Pegasus gegen einen pferd ist getauscht ha komm ein Schaden es genau, erstmal unsere nicht unsere nicht Emblem Leute Wer wäre das noch du nee was auch ein da ja jeder am Bündnis drehe ich eigentlich oh, haben wir schon ein paar mal gesehen so ich mache Echo ich an bringt überhaupt nichts Alter warum machen das nichts Oh man ich hoffe ich mache genug schaden mit allen schon ein paar mal gesehen heute ist gut so. ah, ich glaube ich habe genug schaden was von ihm wird da beschützt er beschützt die. jetzt schon wieder das geile aber figur auch sehr wohl äh, kampfmeister kia der bist du kein wunder so, ich glaube nicht dass wir genug schaden machen aber so mal wer war man. mann wir können ihn da einsperren Wenn wir glück haben auch der keinen kaputt Ich glaube nicht, dass ich so viel Glück habe. Ja, vor allem hier. <lacht> Lapis. Okay, dann kriegen wir nicht in den Zug. Platt. zu so, eine ja, Nahkampfwaffe? Ja, Manikati. Ich kann nicht flammen da Löwe einsetzen, das macht sich viel Schaden. Wir Glück haben überleben wir das. Manikati. Oh nein, er ist tot. Wir sind tot, meine ich. Ne, überleben er lieben leben er setzt hat mal die karte gegen gegen klamm ein äh. verteidigung ich will schaden macht er mit 23 15 obwohl könnte halt überleben ich muss erst mal die leute hier hoch ein Lass mal schauen. Komm. Oh. eine Menge Erfahrungspunkte. Oh mein. Okay, mal gucken, was hat nächstes passiert. Was zum? Wie viel Schaden? Alter. Wo kommen diese 16 mal zwei auf einmal her? Ach, deswegen den Klon, ne? Boah. Stimmt, da hat ja irgendwie hat gesagt, mit Ja, da ja langsam echt die Dinge aus, ey. Ich glaube, ich muss mich echt auf den fokussieren. kann keinen Zug bekommen, ja. Hm. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Schwieriger Kapitel, Mann. Ihn konzentrieren ja gerade. Hier nicht anders. Mein Gott, warum ist sie nicht hier in Reichweite von Ich mache aber nicht genug Schaden, ey. immer neue Killerlevel ab. Okay, der wird coop schlagen. So kurz davor Oh mein Gott Ich schon mit ihm geredet, genau. Warte mal. Ein wir brauchen noch eine. 46 HP. Wie soll ich das machen? Okay, er trifft zu 100 Prozent nicht schlecht. Aber ah, bitte kriegt nicht. Okay. Ja, Glück haben schaffen wir das. Aber ich glaube nicht. So, ich muss den ja machen. du höher gelevelt bist. Dann muss ich dich hier mit treffen, wann Dann könnte man schaffen. bitte sag mir du machst genug schaden der macht genau 15 schaden gibt es nicht oh mein gott wenn wir dich noch ein bisschen zu brei für die erfahrungspunkte heilen soll also weißt du, was hier ich habe euch Heilung mehr Erfahrungspunkte dann noch lieber heilen genau Support Punkt und so geben ne so da ist die aber er hat ja niemand was ne zum Droppen noch außer er. Manikati, Manikati. Linzwaffe ist hat Wind. Abwehrhaltung. Brauche ich als nicht. Ist der einzige, der noch übrig ist. Ey? Sind alle noch am Leben überhaupt? Ja, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann rein da. ist nicht, er macht genau 15 Schaden ey. perfekt. Aber kein Dialog mit ihm. Egal. Was ist das? Wir müssen ja nur noch ihn erledigen. Zwei Stunden, 40 Minuten. Das ist der schon an Meister Siegel. So, irgendwie haben wir das geschafft, man Alfred und Roy. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. das also, da kommt jetzt noch eine Cutscene. Ja. Yep. Ja, einfach so ja ich wollte schon sagen der typ ist doch noch bestimmt wichtiger das hat er jetzt schon stirbt <lacht> Sieht was wie ich. Nein. Ach er. Ja, ne irgendwie. ihn habe ich vollkommen ausgeblendet. <lacht> I'm <laughs> <laughs> ist aber nett, hat er den Ring übrig gelassen hat für uns zum Aufheben. Ja, es kommt, wenn man sich mit Gemondachen zusammentun, ne? Ich es wortwörtlich gerade sagen. Sie ist bestimmt sie. Da kommt mir das Spiel zuvor. Ja, vielleicht ist sie auch irgendwie ein böser Zwilling oder so, so wie unsere. Nein, sie hat den Verband. 自己 Kostet, was ist, dass und wer seid ihr alle? ich kenne noch. ich kenne noch. ich 私が4 <laughs> これはクーリ。やるならさっさと das sind unsere. <lacht> uns aber wir sind doch noch alle neben uns. Mom, ja, du nicht... bei denen. Spieler zwei aktiviert. No 2. No emblem. The God. <laughs> かっ 2 <スタッフ> Okay, alles klar. Hm. Aber da ich jetzt schon fast drei Stunden am Aufnehmen bin, würde ich sagen, machen wir doch noch ein bisschen weiter und gucken, was das nächste Kapitel so zu bieten hat. Ne? Wir können nicht zurück zum Somniel, aber ich nehme an, das heißt, wir gehen dann direkt zum nächsten Kampf, ne? Von daher mache ich hier einmal eine Speicherung Und dann gucken wir mal, was als nächstes noch passiert. Und dann können wir den Part beenden. Und dann habe ich so ungefähr drei Stunden. Und dann haben wir, eigentlich nicht. Hier wird es einen einstündigen Part. Oh, da scheint nicht mehr so viel zu kommen. habe ich Sorge für. Wir müssen flüchten, ne? Zum Fluchtkapitel. What? Okay. 猛将 So oh, wir jetzt halt nicht zurückdrehen. Ah, wir müssen da runter. Okay. einheiten aber ah, die gleichen einheiten vom letzten kampf ah, ah. wir müssen aber so oder so hier durch oh, man. Dann haben wir weil vale. obscurity hey das kenne ich doch auch, aber da auch irgendwie na, jetzt hat sie aber kein verband hier na da hat jemand geschlampt ein verzaubertes wurfmesser dämonen schutz ein minus drei schaden dämonen kind gut er wenn der dämonen in dämonischer künste und der dunklen magie doch da ist dämonen sie ist eine brutale gegnerin in der unterdrückte bosheit brodelt. ja können wir definitiv nicht erlegen ich dachte die Supermacker sind hier alle hier mal oh mein gott die hinterlassen alle so coole sachen ich meine solange sie sich nicht bewegt was sie auf jeden fall irgendwann tun wird cool rache ja, mit 23 ich meine so viele gegner sind hier glaube ich nicht die gegner haben alle so viele coole sachen Seraphim, oh Seraphim für, ah nee, das, ist, weil er hat ausgerüstet, weil er sie ausgerüstet hat. Na warte mal, Interesse hat auch nicht, ne? Nee, das heißt, okay, der hat die, weil die, äh okay, ich dachte, das sind gedroppte Items oder so, nee. Aber Sachen, die gedroppt werden, sind grün. Das Grün, okay. Ich habe erst gedacht, ich muss da oben hinrennen, um mir die Krieger lanzen und so zu holen Die Kriegerlanze ist ziemlich gut. Okay. Ja, wir werden so oder so nicht darum, darum kommen einige von ihnen anzugreifen, ne? Okay. So viele Unterhaltung. Ich kann meine Einheiten nicht ändern, ne? Okay na gut dann würde ich sagen machen wir das aber in der nächsten folge Ne, ich muss dringend aufs klo gehen es gibt kapitel 11 heißt rückzug und ja und so sieht normalerweise ein Fire emblem in in älteren tagen aus ne? cutscene kampf katzin nächster kampf so sieht normalerweise die old school Fire im spiel aus sie hat drei hp balken sehe ich gerade Okay, aber wie wir das hier handhaben werden, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ne? Ich blank mich ziemlich... Ich bin... Äh hey, wir haben noch die anderen Ringe. Cool. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like ein, aber Kommentar. Das würde mich sehr freuen dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikorski!